Hallo, ich war gerade eben beim Bund der alevitischen Studenten und alevitischen Jugendlichen. Ähm, aus dem Vorstand ist auch hier Emre Tekemen äh, da. Ähm, Emre, was ist denn dieser Bund, was macht ihr, äh, was hat es mit auf, auf sich? Genau, wir sind äh, der Bund der alevitischen Jugendlichen, wir sind ein Verein in Berlin, äh, des Cem Evis und ähm, wir sind ähm, ein äh, Studenten- und Jugendverein, der sich äh, hier regelmäßig trifft ähm, und wir fördern die alevitischen Jugendlichen, setzen uns ähm, für ähm, diese ein, fördern diese äh, haben mehrere Projekte, ähm, haben öfters ähm, ja Workshops, äh, religiöse, aber auch äh, ganz normale, zum Beispiel Projekte wie äh, Study Buddy, wo wir uns ähm, mit äh, Leuten, äh, wo wir uns mit den Studenten treffen, angehende Studenten, die ähm, gerade anfangen zu studieren, machen mit denen die Stundenpläne, genau, als Beispiel zum Beispiel. Ich habe jetzt auch gehört, dass hier in der alevitischen Gemeinde bei euch, also auch mit den Älteren zusammen, nicht nur bei der Jugend, über 70.000 Leute organisiert sind und angeschrieben sind. Was heißt eigentlich für euch so aus alevitischer Sicht selbstbestimmtes Leben und was, was würdet ihr darunter verstehen? Genau, selbstbestimmtes Leben heißt für uns, dass wir hier in Deutschland frei leben können, ohne Diskriminierung, dass wir gefördert werden äh, vom deutschen Staat, ähm, anerkannt werden ähm, als freie Religionsgemeinschaft und was wir auch natürlich schon sind. Ähm, genau. Und dass wir nicht äh, das nicht nur über uns gesprochen äh, dass das nicht nur über uns äh, bestimmt wird, sondern dass wir auch als Teil der Politik ähm, auch Politik machen. Also dass wir in der Politik mitgestalten. Und habt ihr da konkrete Forderungen, was ihr jetzt habt, von, zum Beispiel von Berlin oder auch vom, äh, von der Politiker solches, oder uns Grünen jetzt auch erwarten würdet, was wir machen, ähm, um besser euer selbstbestimmtes Leben halt zu ermöglichen? Um, wow, da fallen ja wahrscheinlich jetzt mehrere Dinge ein. Um, <lacht> um, wow. Was hält mir jetzt zum Beispiel ein? Was könnten wir zum Beispiel jetzt machen? Dass zum Beispiel ähm, alevitische PolitikerInnen, ähm, sich engagieren können, äh, äh, zum Beispiel auch vertreten sind in der Politik, bei, bei den Grünen zum Beispiel, äh, diese dann, ähm, oder zum Beispiel, dass mehr alevitischer Religionsunterricht in der Schule äh, zum Beispiel praktiziert wird. Ähm, genau, das ist zum Beispiel so eine kleine, kleine Sache, was heißt kleine Sache, das wäre schon eine große Sache. Ähm, genau, das wäre zum Beispiel eine kleine eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt. Gut. Mhm. Herzlichen Dank. Gerne, Hab ich gefragt, Mich auch. Mhm. Danke für die Gastfreundschaft. Bis Gerne. denn. Tschüss. Gerne.